Das war ein kurzer Einblick in das Thema Einsatz von Musterbriefen in Handwerksbetrieben. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.